Das Ego ist ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass du überlebst. Die Psyche oder das Ego ist wie ein Computer, den man immer wieder mit neuer Software bespielen kann. Welche Software-Version hast du gerade in deiner Psyche am Start? Schreib mir in die Kommentare, ich bin gespannt.